Bleiben wir nochmal mal beim Werbefehl. Ich habe jetzt hier also die ganze Tabelle gefiltert, normal ausgegeben. Und jetzt äh, filtern wir nochmal Vorname gleich Elke. Elke und das waren zwei Namen. Ich kann aber auch hergehen und diese zwei Namen auszählen lassen, also dass sie zweimal vorkommen. Dazu klicke ich hier auf das Sternchen dann erscheint die Aggregatsfunktion und habe die Möglichkeit, die Auswahl zu zählen. Was ich da dann zähle, ist eigentlich in dem Fall egal. Wobei, wenn ich jetzt schon nach Vorwahl, Vornamen filter, dann wähle ich natürlich hier oben auch den Vornamen aus. Vorname gleich Elke. Wie oft kommt er vor? Es müsste also jetzt die Zahl 2 ausgegeben werden. Und genau das tut es auch. Dann ähm, schauen wir uns das mit dem Geburtsdatum noch mal an. Und zwar hat man da den, ähm, den Operator Between. Das heißt, hier müssen wir noch mal eingeben 2014. Erster, erster. Wobei erst im Juni die ganzen Geburtstage sind. Also es hätte auch der Mai gereicht. Also 2014, 7. und Erster. Schauen wir mal, was hier kommt. Äh, hier müssen wir natürlich umstellen auf Geburtsdatum. Und das sind dann insgesamt sechs Geburtstage. Schauen wir mal, wenn wir das hier wegmachen und sagen nochmal Sternchen, dann können wir uns die nochmal anschauen. Genau, es sind sechs Stück. Und wenn ich jetzt also hierher gehe, Aggregatfunktion count, ich zähle nach dem Geburtsdatum, der zwischen dem 1.01.14 und 01.07.14 stattfindet. Dann sind es sechs Datensätze und die werden dann auch entsprechend ausgegeben. Jetzt kann ich auch den höchsten und den niedrigsten Geburtstag ausgeben. Das heißt, ich kann hier wieder draufklicken, Aggregat Minimum, das ist dann der kleinste Geburtstag. Schauen wir mal, Geburtstag. Das ist hier praktisch ähm, äh, der kleinste Wert. Und der größte Wert, Max Geburtstag, ist dann praktisch der erste siebte. Okay.